Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten. Ich bin gemeinsam mit dem Josef Buchner verantwortlich für die Konferenz im Inverted Classroom and Beyond, deren Organisation und Umsetzung. Ich habe hier eine unserer Impulsgeberinnen, hier die Gisela Schutti. Und ich mag dich bitten, dass du dich hier vorstellst, bitte. Ja, hallo, freut mich. Danke für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf die Konferenz. Mein Name ist Gisela Schutti, ich bin Leiterin des Zentrums für Hochschuldidaktik an der Fachhochschule Oberösterreich und beschäftige mich damit jetzt schon doch seit einigen Jahren mit dem Thema Inverted Classroom. Das ist ja ein schöner Ausgangspunkt gleich für unseren WordRap, nämlich das größte Potenzial des Inverted Classroom Modells ist für dich äh, guten Kontakt zu Studierenden in Präsenzlehrveranstaltungen zu bekommen. Äh, in einem einer Lehrenden, der die mit äh, ICM beginnen will, würdest du empfehlen? Hm, nicht zu so viel Aufwand zu betreiben, um super tolle Videos zu erstellen. <lacht> hey, hey, hey. Äh, eine Rückmeldung, die du immer wieder mal hörst von Lernenden, eine positive Rückmeldung zum ICM ist? Wow, cool, habe ich erst letztens in der Lehrveranstaltung gehört von einer sehr jungen Studentin, hat mich sehr gefreut, sie war sehr verblüfft, dass sie da wirklich mich reden hört, wenn sie sich die Folien ansieht und dass das nicht irgendwas äh, ja, von jemand anderem ist, sondern dass das wirklich ich bin. Okay, am spärksten merkst du im Lehren Veränderungen durch das ICM. woran? Uh, ja, eigentlich ist es wirklich der Kontakt zu Studierenden, der sich stark verbessert. Ich merke sehr stark, wo Studierende hängen, wo sie Probleme haben, wo Fragen auftauchen und auch, wie schwierig es teilweise ist, uh, wirklich zuzugeben, dass man was nicht verstanden hat vielleicht und uh, dann damit umzugehen im Hörsaal, das finde ich ganz spannend. Mhm. Uh, am stärksten merkst du im Lehren Veränderungen. Nein, Quatsch. Dein persönliches ICM-Motto ist, ist daher? Ähm, ja, mit mehr Freude in die Lehre. <lacht> Gut. Worauf du dich bei der Konferenz freust, magst du uns noch sagen, bitte? Ja, bei der Konferenz freue ich mich immer auf den Austausch. Also ich finde es immer ganz, ganz spannend, so viele verschiedene Personen äh, zu, zum Thema ICM hier zu treffen. Ich finde es auch immer ganz toll zu hören, was die anderen so machen. Mhm. Und ja, also das, das ist, ich finde immer diesen Austausch und für mich gibt es immer wieder so einen neuen Impuls, auch wirklich dran zu bleiben, auch wenn es im Alltag manchmal schwierig ist in der Umsetzung. Ja. Gut, was wirst du bei der Konferenz einbringen, beziehungsweise ihr? Ja, also Gerald Wagner und ich. Gerald Wagner ist ein Kollege von mir an der Fachhochschule Oberösterreich, der an der Fakultät in Steyr unterrichtet. Und ich, wir werden ICM vorstellen in Bezug auf den Umgang mit heterogenen Bedürfnissen. Also, wie hilft uns in Inverted Classroom dabei, heterogene Bedürfnisse gut abzudecken? Heterogene Bedürfnisse sind für uns Bedürfnisse wie zum Beispiel studiere ich Vollzeit oder berufsbegleitend. Heterogene Bedürfnisse sind auch Bedürfnisse so im Umgang mit den neuen Medien. Manche sind da sehr fit, andere wiederum nicht. Andere finden es auch schwierig, überhaupt Zugang zu bekommen oder überhaupt jetzt mit einzelnen Schwierigkeiten, die vielleicht auftauchen, wenn ich mir erstmals was anhören soll und es funktioniert nicht gleich auf meinem Computer, wie ich damit umgehe. Also das sind auch heterogene Bedürfnisse. Ja, und heterogene Bedürfnisse sind auch äh, unterschiedliche Zugänge doch in Bezug auf die unterschiedlichen Herkünfte von unseren Studierenden oder die unterschiedlichen Arten von Lehrveranstaltungen. Wir haben ja an der Fachhochschule Oberösterreich vier verschiedene Fakultäten zu ganz verschiedenen Themen, also IT, äh, Technik, Management und Soziales- und Medizintechnik. und äh, diese vier Fakultäten haben doch unterschiedliche Bedürfnisse auch, sozusagen auch die Lehrenden, aber auch die Studierenden an den Fakultäten in Bezug auf Inverted Classroom und darauf einzugehen, ist schon eine Herausforderung auch bei uns äh, in der Fachhochschule Oberösterreich. Ja, und, und du behauptest ja glaubhaft, dass da das ASM dabei hilft, dass, auf, auf diese schön dargestellte Heterogenität ein, einzugehen und zwar wie? Ja, also schon, weil man eben, glaube ich, durch äh, Inverted Classroom einen guten Kontakt zu Studierenden bekommt und mehr Zeit im Hörsaal hat, um auf diese Heterogenität einzugehen. Mhm. Wichtig dabei ist allerdings, also wichtig, wirklich ein sehr großer Stolperstein erlebe ich, ist äh, einfach wirklich so dieser Umgang mit den, mit den technischen, mit den digitalen Medien einfach. Also mhm. das ist so. Das muss man sehr, sehr gut aufsetzen und sehr, sehr gut unterstützen, damit das nicht zum großen Hemmschuh wird bei diesen unterschiedlichen Zielgruppen. Mhm. Mhm. Mhm. Du bist Teil des, des Knowledge Cafés, also eines sehr interaktiven Austausches. Hast du, schon, hast du da schon Ideen, wie ihr da vorgehen werdet? Uh, ja, also wir möchten, also ich werde alleine kommen, da mhm. ja die Konferenz uh, leider in den Semesterferien in Oberösterreich stattfindet uh, und uh, also ich möchte doch auch aufzeigen sozusagen, wie wir mit Heterogenität umgehen ja. um, ja, ich hoffe, dass vielleicht auch ja, heterogene Personen auf der Konferenz sind und ja. kann dann vielleicht live zeigen sozusagen, wie das gelingen kann, damit mit unterschiedlichen Fragestellungen umzugehen. Okay. Ja, das klingt super spannend. Äh, freuen wir uns drauf und äh, bis dahin alles Gute und ja, anmelden zur Konferenz Invert Classroom und Beyond jetzt. Und dann alles Liebe, liebe Gisela. Danke.